David, komm. Ich hab dir gesagt, dass es nichts sein wird. Junge, da stand Overwatch da und was bekomme ich? Was hast du erwartet? Fünf negative Bewertungen. Ja, 0%, also. Und warum sind die zwei hier verschmolzen? Das ist ja macht mir ja nur alles nur noch schlimmer und was? So... Ich glaube, das macht's nicht besser. Ich glaube, das macht das wirklich nicht besser. Hey David, äh, bist Colin. Du? <lacht> Colin. Ja. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier, wo ich vorher bin. Also ich kann dich nicht mehr sehen, also. Genial. Ich kann dich auch nicht sehen. <lacht> okay, ich meine, Ja. Ah, ich seh dich. Ich sehe dich. Bist du hier? Warte. Ich sehe dich nicht. Ich sehe hier zu Partikeln. Siehst du das? Ja, da bin ich. Schießt du mal. Okay, ähm. Warte, ich, ich will von der Map weg. Bitte. Ich will weg. Ich würde sagen, wir machen was anderes dann. Willst du, willst du nicht vielleicht eine Erklärung oder so geben? Okay, wir spielen heute Roblox und zwar die schlechtesten Spiele, die wir finden. Und, wie Art. macht man das? Wie, wie Colin, macht man was? Weißt du, was man dafür sucht? Man was geht bei ich? Fortnite und man benutzt das, holt das best bewertete Spiel, was es gibt. Bitte, oh, bitte. heilige Scheiße. Warte, warte. wo zum Fick bin ich. Ich bin was aus bin der dir? Map gefallen. Hä? Warte. Muss man der Typ übrigens auch. Muss man jetzt hier so runterspringen? Keine Ahnung, ich bin unter der Map und ich will sag was nur toll, eins, es ist lustig. Was soll der Hintergrund? Hier. Zoom mal komplett raus. Ja. Zoom komplett raus. Uh. Wo bist du? Bist du so weit hilfreich? Nee, warte, du bist unter der Ich mir. bin hinter dir. Ah. Ich bin mir nicht sicher, was ich hiervon halten soll Junge, ich hab die scheiß Spitzhacke Das Teil sieht grauenhaft aus, wo bin ich? Ich habe gerade die 5 gedrückt Schau mal, wo ich bin Ich <lacht> sehe nicht, wo du bist Ich bin unter der Map Ich auch Ah, du bist da bei mir Colin, okay. Colin ja, Junge, ich kann mich nicht bewegen Bei mir bist du glaube ich, am Kopf Habe ich dich grad rumgebracht? War's nee. das du? Ja, ja, das war ich. Bei mir stand es mit dem Kopf in der Erde. <lacht> ich hab das Gefühl, ich muss dieses Leiden beenden. Nee, nee, warte, warte, ich will ihn nicht töten. Ah, sie der hat mich einfach mit einem Sch Schuss Hey, Die Hälfte der Waffen buggt einen einfach raus. Aber ich habe das Gefühl, dass eins die einzige ist, bei der irgendwas richtig funktioniert. Ja, ich glaube auch. Sniped. Ah, sind das du das da hinten? Ich bin im... Haha. <lacht> <lacht> ich kann mich hören, ich mag die F Tatsache nicht. <lacht> Shit. Wo ich bin glaub... ich? Wo bin ich? Fuck, ich bin unter der Map. Ich noch nicht. Warte, ich nutze jetzt die 5. Jetzt bin ich auch unter der Map. Junge, ich bin unter der Map. Was soll das? Weißt schreibt? was das Schlimmste ist? Was? Das Schlimmste hier dran ist, dass dieses Scheiß hatte noch 27% genau. Ja, aber dann bin ich wieder unter der Erde Ja ja, Ich glaube 7 oder 6 spackt einen unter die Warte unter die Hä? Hm, Gebäude, warte, in so einem grünen Gebäude vielleicht, da findest du mich Gott, das ist ja überall gespiegelt in einem grünen Gebäude. Ah, da unten. So bei einem lila Gebäude ist du da gegenüber. Grünes Gebäude? Was das ist? Ich sehe aber kein lila. Ja, yeah. ja. So. Einfach nur so ein oder? Hier ist aber so einer. Ah, jetzt bin ich tot. Danke. Oh. Ich werde nee. dich rächen. Warte, ich suche das noch. Ah, ich hab's gefunden, dass ist so bei diesen Möchtegern enthielt hat. das war das grüne Gebäude. Schau dir die Scheiße an! Äh, Warte, schau dir die Scheiße an! Warte, hey, wie macht man das? Auf Null und es ist grauenhaft. Warum habe ich das? Man kann damit nicht abbauen. Okay, ich mal ja. Warum hört das sich an wie ein Laserschwert? Ah, dafür hat man das. Okay, ich verlasse das Spiel, das ist so scheiße. Junge, sogar die sieben funktioniert nicht. Ich würde sagen, wir können eigentlich jetzt das nächste schlechte Spiel spielen. Ich habe genug gesehen, ich habe genug erlebt. <lacht> ich auch. Ich habe genug gelitten. <lacht> Ich würde sagen, dann nach. Nee, wir... uns Server hergestellt, okay, was willst du danach? Danach könnten wir vielleicht mal was machen, was nicht ganz so scheiße ist. ich habe hier einen Black Ops keine Ahnung was, Zombie-Klon gefunden. Der hat ordentliche Bewertung. Ich, ich lebe rein. Von... rein Ich kann auch nicht allein von Krebs überleben. Okay, das war, das war genug für mich.